Willkommen bei einem weiteren Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Ihr habt im Introvideo eine Zusammenfassung der grundlegenden Rechengesetze, also dem Vertauschungsgesetz, Verbindungsgesetz, Verteilungsgesetz und die Klapustri-Regel kennengelernt. In diesem Video schauen wir uns das Verbindungsgesetz etwas näher an. Das Verbindungsgesetz oder Assoziativgesetz sagt aus, werden mehrere Zahlen miteinander addiert oder multipliziert, dann können beliebige Klammern gesetzt werden. Eine Klammer heißt hier, dass die Rechnung in der Klammer zuerst gerechnet wird. Das heißt in Klammer a plus b plus c ist dasselbe wie a plus in Klammer b plus c und in Klammer d mal e mal f ist dasselbe wie d mal in Klammer e mal f. Dabei sind a, b, c, d, e und f irgendwelche beliebigen Zahlen. Notiere dir diese Zusammenfassung gleich mal, du wirst sie für später brauchen. Was passiert also, wenn ich in einer Addition Klammern beliebig setze? Zum Beispiel 8 plus 9 plus 10 ist dasselbe wie 8 plus 9 plus 10. Ich rechne ganz einfach die Rechnung in der Klammer zuerst. 8 plus 9 sind 17, 9 plus 10 ergibt 19. Dann führe ich die übrige Addition einfach durch. 17 plus 10 sind 27 und genauso ergibt auch 8 plus 19 27. Man sieht also, es kommt dasselbe Ergebnis dabei raus, unabhängig davon, wie ich die Klammern setze. Nehmen wir das noch als praktisches Beispiel her. Angenommen, ich gehe einkaufen und kaufe Gebäck um 8 Euro, Obst um 9 Euro und einen Kuchen für 10 Euro. Jetzt kann ich sagen... Ich gehe zuerst nur Brot und Obst um 17 Euro holen und am nächsten Tag den Kuchen um 10 Euro. Ich könnte aber auch am ersten Tag nur das Gebäck um 8 Euro holen und am zweiten Tag Obst und Kuchen gemeinsam für 19 Euro. Wenn ich die beiden Einkäufe am Ende zusammenrechne, wird mir bei beiden 27 herauskommen, da ich ja alle drei Lebensmittel einkaufe und sich der Preis, also der Wert, nicht ändert. Somit habe ich bei beiden Rechnungen das gleiche Ergebnis. Bei einer Multiplikation funktioniert das genauso. Sehen wir uns das anhand eines anderen Beispiels genauer an. Dafür nehmen wir diese Rechnung her. Auch hier rechne ich zuerst die Multiplikation in der Klammer aus. So komme ich links auf 4 mal 40 und rechts auf 8 mal 20 Wer gut im Kopf rechnen ist, sieht schon, dass auf beiden Seiten 160 herauskommen wird. Also komme ich auch hier unabhängig davon, wie ich die Klammern setze, zum selben Ergebnis. Wie würde das im Alltag aussehen? Nehmen wir an, wir lernen an vier Tagen die Woche für 40 Minuten, dann könnte ich stattdessen auch einfach sagen, ich lerne achtmal die Woche für 20 Minuten. Beide Aussagen bedeuten, dass ich 160 Minuten pro Woche lerne. Also macht es keinen Unterschied, welche Multiplikation ich als erstes durchführe, denn das Ergebnis ist immer dasselbe. Ein häufiger Fehler, den manche bei diesem Gesetz machen, ist es, die verschiedenen Rechenarten miteinander zu verwenden. Dieses Gesetz gilt nämlich nur, wenn immer dieselbe Rechenart verwendet wird. Die Multiplikation darf also nicht mit der Addition vermischt werden. Warum ist das so? Nehmen wir dieses Beispiel her, 4 mal 10 plus 2. Ich setze jetzt die Klammern einmal um die zwei Zahlen links und einmal um die beiden Zahlen rechts. Links komme ich in der Klammer auf 40, also rechne ich 40 plus 2. Rechts kommt mir in der Klammer 12 heraus, also rechne ich 4 mal 12. Auf der linken Seite komme ich dabei auf ein Ergebnis von 42, bei der rechten Seite kommt mir 48 raus. Das sind natürlich zwei verschiedene Zahlen, also kann da etwas nicht stimmen. Deswegen gilt, die Klammern dürfen nur bei gleichen Rechenarten beliebig gesetzt werden und auch nur bei der Addition und Multiplikation. Das solltest du dir am besten gleich notieren. Glaubst du, du hast dieses Gesetz verstanden? Dann schau dir folgende Gleichungen an und sag mir welche stimmen und welche nicht. Pausier dazu das Video. Die Antwort kannst du danach vergleichen. Diese Gleichungen waren richtig. Diese waren falsch. Nicht vergessen, Klammern dürfen nur bei gleichen Rechenarten beliebig gesetzt werden. Nimm dir nun einen Zettel und einen Stift. Schreibe die folgenden Rechnungen ab und versuche sie selbst fortzusetzen. Kommt auf beiden Seiten das richtige Ergebnis heraus? Pausiere dafür das Video, die Lösungen kannst du danach vergleichen. Das sind die richtigen Ergebnisse. Welche Seite war bei den jeweiligen Gleichungen einfacher durchzurechnen, die linke oder die rechte? Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!